Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming, hier mit einem weiteren Kapitel von der Schafhirtsgeschichte, der sich momentan in Argentinien befindet, zu einem Weiterbildungskurs und hier gegen 1500 oder 1500 Kühe kämpfen muss. Noch heute, morgen wird es verdoppelt, morgen sind dann 3000 Kühe hier. In dieser Anlage 3000 Kühe, gegen die der Schafhirt kämpfen muss. Das heißt, schafft der Schafhirt es? diese Kühe rechtzeitig und langfristig zu versorgen, das heißt, Futter zu generieren, die Milch zu verkaufen, den Mist zu ähm, entleeren, die Gülle wegzufahren und so weiter und so fort. Hier heute ist immer noch der November, der November 3, das heißt, es ist immer noch der Tag, wo wir im Prinzip schon gestartet haben, wo wir erstmal die Einführung hatten. Im Prinzip nicht ein voller Tag, nichtsdestotrotz geht es heute um 16, äh, geht es heute um 14 Uhr in die Schule. Das heißt, bis dahin müssen alle Kühe versorgt sein. Die Ställe müssen sauber sein. Ähm, alles muss also versorgt sein. Bis heute um 14 Uhr muss alles weg sein. Die Milch muss verkauft sein. Die Gülle muss weggefahren sein und so weiter und so fort. Wir geben Gas. Heute wird es ein bisschen anders werden als anhin. Wir werden heute vor allem ein bisschen in, Zeit Wir werden heute vor allem in Timelapse arbeiten, weil es einfach nicht sehr interessant ist, was man hier dann so sieht. Es ist halt sehr viel automatisiert. Es geht natürlich vorwärts. Das ist das, was es gehen muss. Wir müssen Gas geben. Daher möchte ich jetzt gar nicht weiter darüber sprechen, sondern würde mich dann ab und zu mal zu Wort melden. Aber würden eigentlich im Prinzip jetzt alles in Timelapse durchlaufen lassen. Dass es ja hier in Argentinien eine große Kooperation ist, also Milchwirtschaft und natürlich Fleischproduktion, ist ja sehr typisch für Argentinien, also sehr weit unbekannt, um dass das argentinische Rindfleisch weltweit hohe Anerkennungswerte hat, das heißt also gut Fleisch mit sehr guten Produktionswerken, also es wird sehr, sehr, sehr viel ähm, Rindfleisch produziert in Argentinien und natürlich auch konsumiert. Wahrscheinlich einer der bekanntesten ähm, kulinarischen Leckerbissen in Argentinien heißt ähm, die Parilla, La Parilla, und zwar ist das natürlich ein Grill Event, also im Prinzip so, dass man am Wochenende bei Familien und so weiter, wenn man sie zusammenbringt, wird natürlich eine Parilla gemacht, also ein Grill, es wird gegrillt und zwar im großen Stil, mit viel Fleisch, spezielle Schnitte von der, vom Rindfleisch, wie zum Beispiel ähm, das Secreto ähm, wird ist ein spezieller Schnitt, das Vasio ist auch ein Schnitt in Argentinien, der natürlich super gut kommt ähm, auf dem Grill. Das sind also ähm, auf jeden Fall eine der Hauptproduktionsmerkmale oder Konsummerkmale in Argentinien ist die Fleischkonsum, ist der Fleischkonsum. Und natürlich auch, ähm, es ist, kommt ja natürlich nicht von oh, oh, und es kommt ja natürlich nicht von ungefähr, dass durch die große oder hohe Milch-Fleischku äh, oder Kuhproduktion dann auch ähm, sehr viel in Sachen ähm, Milchverwertung geht und zwar ist eines der staatlichen anerkannten oder gesteuerten oder sagen wir mal das national ähm, der nationale Nachtisch heißt Dulce de Leche ist im Prinzip heißt übersetzt das Süße der Milch ist eigentlich ähm, kondensierte Milch, die dann quasi eingekocht wird und quasi karamellisiert wird, wird dann auch als Brotaufstrich und verschiedensten anderen äh, natürlich Nebenprodukten oder Folgeprodukten verwendet. Also, wenn man sich die Dose der wenn man sich das Dose der Lecce vorstellen sollte, würde ich vielleicht sagen, nehmt mal die Konsistenz von Nutella aber mh, gibt den quasi diesen Karamell oder äh, den Geschmack von Wertes Echte. Also Karamell, aber mit diesem milchigen ähm, Geschmack. Und ja, streicht das aufs Brot Und ganz wichtig hier ist natürlich dieselbe Diskussion wie das, in Deutschland ja auch ist Nutella mit oder ohne Butter. Und in Argentinien ist das eine klare Sache. Also auf das Brot oder ja, auf das Brot, wo die Dose des Dulce der Lecce dann konsumiert wird oder drauf gestrichen wird, wird natürlich auch mit Butter belegt. Das heißt, mh, also eine sehr kalorienreiche Sache die Dose der Lecce, das Dose der Lecce wird auch gebraucht um ein anderes nationales um einen anderen nationalen Nachtisch oder ja eine Leckerei zu machen und zwar den Chor. wenn wir uns mal vorstellen ein Chor würde ich mal sagen ist ein Maizena Plätzchen also ja ein Keks aus Maizena sehr brüchig und wenn man davon zwei nimmt und dazwischendrin dulce de leche quasi einfügt und dann das Ganze ummantelt, entweder mit weißer oder schwarzer Schokolade oder eben Kokosraspel, dann hat man einen typischen Alfajor aus Argentinien, der natürlich zu keinem Nachtisch fehlen darf, wenn es um typisches äh, argentinisches Essen geht. Daher kann man nur sagen, also eine, sagen wir mal, eine super Tradition in Argentinien ist das Konsumieren von sogenanntem Mate. Das ist ein sehr konzentriertes Aufgussgetränk, mit, wird in einem speziellen Gefäß, also wie eine etwas gerundete Tasse, dann wird die Bombilla benutzt. Da wird quasi das in das rein reingemacht. Und ähm, das ist dann eben das, die sogenannte äh, Matte. Und dazu wird gerne und natürlich sehr oft auch natürlich einen, ein, ein Alpha Chor serviert. Ne? Also das etwas bittere, ähm, animierende, also im Prinzip fast so ähnlich einen Effekt hat wie ähm, Koffein, also wie ein Kaffee. Und ähm, dazu wird eben ein Alphahor serviert zum Beispiel. Und ähm, Dose der Leche wird natürlich in vielen anderen Versionen dann auch ähm, produziert oder weiterverarbeitet, sei das in Torten, in ähm, ja, ist im Prinzip einfach so Nutella, würde ich mal sagen, ist unbekannt gegenüber so, wie Dulce de Leche konsumiert wird in Argentinien. Also diese beiden Produkte sind definitiv die Produkte, die halt ähm, hier produziert werden, also hier wir auf dieser Farm ähm, simulieren wir im Prinzip eine solche Operation, dass wir eigentlich quasi den Bedarf decken müssten für eine Region. Und zwar ist dieser Farm hier unter dem Namen Sancor. Das ist äh, zu vergleichen wie mit einer, sagen wir mal, eine Marke wie die Milch weiterverarbeitet, wie zum Beispiel Danone oder ähm, ähm, Müllermilch ähm, oder ja, also genau in dieser Richtung geht das. Also ein Milchveredler hier simulieren wir nur einen Teil davon, das heißt wirklich nur die reine Milchproduktion. Nichtsdestotrotz ist es eine große Herausforderung, denke ich mal, hier ähm, eine Operation zu stellen, die im Moment noch 1500 Kühe quasi versorgen soll. Und, aber in Zukunft, das heißt ab morgen, sind hier sogar äh, 3000 Kühe. Zu versorgen, weil ja diese Kühe dann auch äh, gleich demnächst mal Jungtiere bekommen. Spreche ich mir noch mal ganz kurz über einen kleinen bisschen Geschichte. Und zwar ist Argentinien das erste Mal urkundlich, also nicht ist nicht auf Papier, aber urkundlich erwähnt worden oder gedeckt worden circa 15.000 vor Christus und zwar ist die ähm, Besiedlung aus dem heutigen Nordamerika erfolgt, das heißt die sind dann ähm, die äh, Anden runter marschiert und haben dann den Raum ähm, den Raum Pampa also heutigen mehr oder weniger Mendoza ähm besiedelt. Es waren natürlich alles ähm, indianische Stämme oder einheimische oder eingeborene Stämme, die dann halt ähm, natürlich äh, weitergeführt worden ist bis zum Inka-Reich. Also das heißt, im 13., 14. Jahrhundert, äh, Jahrhundert expandierte das Inka-Reich nach Süden umfasste dann große Teile der, des Nordens Argentiniens, ne, des Nordwestens, also wie heute Mendoza. Das ist so das, was bekannt ist von der Bevölkerung oder Besiedelung von Argentinien. Bekannt wurde natürlich, oder dann ähm, ähm, bekannt wurde das heutige Argentinien natürlich erst dann als ähm, Amerigo Vespucci 1522 ähm, die Region Erreicht hatte das erste Mal, also aus Europa natürlich. Das heutige Argentinien wurde im 16. Jahrhundert von den, von den Spaniern aus zwei Richtungen kolonisiert, kolonialisiert oder kolonisiert. Einmal vom Mündungstrichter des Rio Paraná am Atlantik wurde die spanischen Niederlassungen des äh, Stromsystems äh, Rio de la Plata, also des Silberflusses, ähm, gegründet. Darunter natürlich 500, 6, 1536 erstmal Buenos Aires, die gute Luft. Ähm, wobei die Spanier sich dann erst äh, gegen 1580 erst äh, dauerhaft ähm, etablieren konnten da in diesem Bereich. Die ersten Bereiche, die ersten, die ersten Versuche wurden von den Einheimischen damals ähm, zunichte geschlagen, also vertrieben. Und, die andere, der, und der andere Kolonialisierungseingang wurde vom Norden her, also von dem heutigen Paraguay her ähm, vorgenommen. Ja. Im 16. und 17. Jahrhundert war Argentinien administrativ äh, Teil des Vizekönigreichs Peru, ähm, welches mit Ausnahme von, Vene, von Venezuela und der portugiesischen Einflusssphäre ganz Amerika umfasste. Das heißt also Brasilien war damals nicht, nicht dabei. Im Jahre 1776 wurde das Vizekönigreich des Rio de la Plata mit der Hauptstadt Buenos Aires abgespalten. Das neben Argentinien auch das heutige Paraguay, Uruguay und Teile des heutigen Boliv Boliviens umfasste. Der, Latinas, der latinisierte Name Argentinien heißt ja eigentlich Silberland, ähm, taucht erstmals im Jahre 1602 in Portugal, also in Portugal, äh, in Portugal auf und zwar. Ähm, In einem Gedicht von Martin del Barco Centenera und zwar heißt dieses Gedicht La Argentina und daher kam also auch der Name wurde quasi dem Land dann dieser Name dann gegeben. Die, heutige, die Form des heutigen Argentiniens hat sich erst so gegen 1870 herauskristallisiert, als aus natürlich nach wie zu der damaligen Zeit, klar, sehr oft durch Kriege, Territorialkriege gewonnen wurde. Klar, dass in dieser Zeit da unten auch sehr viel missioniert worden ist und sehr viele Kreuzzüge und vor allem eben dann territoriale Kriege geführt worden sind. Wie man der Küche Argentiniens entnehmen kann, ist natürlich ähm, Argentinien, Uruguay und die ganze Zone hier da unten natürlich sehr stark von italienischen Einwanderungen ähm, geprägt. Das heißt also, die Pizza, der der Provolone, das ja eigentlich eine italienischer Herkunft ist, wird in Argentinien als quasi nationaler Käsesorte, quasi zelebriert. Ist aber natürlich klar erstmal ein italienisches Rezept. Und daher also ist Italien sehr stark gebunden in die Geschichte von Argentinien. Auch mitunter auch Spanien. Spanien hat auch einen sehr wichtigen Einfluss, weil die großen Bevölkerungszusammensetzungen ähm, der Zeit damals war ähm, Italien und Spanien. Auch sind natürlich sehr, sehr viele Spanier ähm, nach Argentinien ausgewandert, gerade ähm, während der Weltkriege, also des Ersten und Zweiten, äh, vor allem dem Ersten Weltkrieg. Dann im Zweiten Weltkrieg seither ähm, ist der Argentinien bekannt mit ziemlich offen, offenen Grenzen und einem sehr einladenden äh, quasi ähm, Immigrationssystem. Und somit sind auch ganz andere ähm, Regionen sehr stark vertreten, also zum Beispiel ähm, Sagt der Argentinier auch, dass er eine der größten jüdischen Gemeinden hat außerhalb Israels. Dann sind auch Armenier und so weiter sind, ähm, haben in Argentinien Zuflucht gefunden. Was ich euch hier natürlich erzähle, ist wirklich nur ein ganz, ganz grober Abriss der Geschichte Argentiniens. Das ist natürlich hat absolut keine, keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ne, weil Argentinien eine riesenlange Geschichte hat. Erst im Jahre 1983, natürlich nach einem guten Jahrhundert von Diktaturen, Kriege und so weiter, ist ähm, Argentinien eben, wie gesagt, 1983 endlich wieder zu der ähm, zu der Demokratie zurückgekehrt. Und zwischen 100, 1998 und 2002 fiel daher das Land erneut in eine Wirtschaftskrise, weil halt eben sehr... Ähm, unnachsichtig mit den Ressourcen umgegangen ist. Und auch heute ist ähm, halt Argentinien nicht wirklich ein Land, wo Stabilität herrscht. Es ist ähm, ein, ein großes Gefälle zwischen Arm und Reich. Ähm, ist halt noch eine sehr junge, neue Demokratie, das ist halt einfach halt eine, ähm, eine Tatsache, die halt bei jungen Demokratien quasi im Prinzip ähm, Sache ist, dass es halt einfach noch nicht extrem ähm, fortgeschritten ist in der gewissen Entwicklung ja, der normalen soziologischen Strukturen halt. Ne? Die Hauptstadt Buenos Aires ist natürlich klar. Das ist eine Stadt, die ist hat äh, weltweit einen gewissen Ruf auch. Zählt äh, zählte 2017 mit ca. 15 Millionen Einwohner. Dann gibt es natürlich andere Städte auch noch und das äh, kennt man wahrscheinlich aus, als Europäer jetzt nicht unbedingt diese Städte. Das ist zum Beispiel Córdoba, das ist äh, Rosario. Dann Mendoza, Tucumán. Das sind so diese größeren Städte halt ähm, in Argentinien. Argentinien zieht sich ja extrem weit in den Süden, also fast zum arktischen ähm, Polarkreis. Die Stadt Ushuaia ist wahrscheinlich vielen bekannt so, äh, für die Freiheitssuchenden Menschen. Ganz Patagonien, also der ganze Zipfel, der von vom südlichen größeren Landesteil dann runtergehst bis zu der ganz südlichen Spitze, da sind glaube ich fast 60, 6.000 Kilometer Strecke, die wirklich ähm, eher in ländlichem und ja, äh, naturbelastenden Zustand sind. wenn wir jetzt eher mal auf sagen wir mal, kulturelle aspekte von ähm, argentinien eingehen wollen dann können wir natürlich ähm, nicht an dem tango vorbei ne? das ist tango ist der tanz in argentinien der natürlich auch weltweit berühmtheit erlangt hat aber natürlich also ist die wiege des tangos ist argentinien ähm, es gibt natürlich die ganz großen ähm, Interpreten, die wie zum Beispiel Carlos Cardell, Astor Piazzolla und Osvaldo Pugliese. Man hört es an den Namen Piazzolla und Pugliese, ist natürlich sehr italienisch, daher auch ähm, natürlich ganz klar bekannt, woher das kommt. Also, Italien war einer der großen Immigrationsströme. Bis weiter natürlich auch in die Literatur ähm, gibt es natürlich auch einiges, was zu erwähnen ist. Wobei Literatur jetzt nicht mein großer ähm, Wissensbereich ist. Also, wenn man Eduardo, Mal, Ma, Ma, Eduardo Malea, Ernesto Sabato, Umberto Constantini, Julio Cortázar, Adolfo Bioi, Caceres. Manal Puig, Victoria Ocampo und so weiter. Das sind so ein paar Namen, die ähm, aus dem Argentinischen kommen, die da Wert hatten auf der, in der Literaturgeschichte von Argentinien. Und dann darf natürlich ein Aspekt nicht fehlen, und zwar ist das der Fußball. Ne? Das ist Argentiniens Hauptexport. Sagen wir es mal so. Ähm, einer der ganz, ganz großen, also die Hand Gottes, Diego Armando Maradona, ist natürlich Argentinier. Das ist der Gott für ihn. Ist, das ist wirklich der Gott in Argentinien. Also Jeder Argentinier würde Maradona den Gottstatus geben. Dann in der neuen Zeit natürlich auch ähm, Lionel Messi, der in Argentinien geboren ist und dann auch seine ersten Fußballjahre in Argentinien verbracht hatte, dann aber dann nach Barcelona ähm, transferiert worden ist, noch im Kindesalter. Und die großen, großen Fußballclubs sind natürlich River Plate, Boca Juniors, beide aus äh, Buenos Aires. Und ja, eben Lionel Messi, auch ähm, ein, ein Fußballer der Extraklasse, glaube ich, jeder Mensch, auch wenn er nicht unbedingt Fußball interessiert ist, kennt Lionel Messi oder Maradona. Das sind also so die ganz, ganz, ganz großen in diesem ähm, Exportgut von Argentinien, was äh, der Sport angeht. Dann kennt man natürlich vielleicht auch noch den ähm, Juan Manuel Banjo aus der Formel 1. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ähm, Weitere beliebter Sport in Argentinien ist A Rugby. Und natürlich Basketball, ähm, auch ist Argentinien immer ziemlich gut dabei, glaube ich. Ich hoffe, dass ich da einigermaßen ein bisschen einen Abriss äh, liefern konnte über Argentiniens Wirklich sehr, sehr lebhafte und sehr vielseitige Geschichte. Natürlich kann ich... Ähm, In keiner ganzer Art und Weise hier Vollständigkeit ähm, beanspruchen. Ähm, natürlich dürfte ich auch nicht vergessen, wenn wir nochmal zu dem Sport gehen, ähm, sind natürlich ähm, ein paar Tennisspieler, die in Argentinien ähm, sehr, sehr bekannt oder auch im internationalen Bereich, also sehr, ähm, in der ATP oder ETA. Ähm, GTA, auch bekannt waren, ist zum Beispiel ähm, Guillermo Villas, Juan Martin Potro, Gaston Gaudio und ein Name, der mir noch so ein bisschen bekannt ist, ist Nalbandian, also David Nalbandian. Dann natürlich auch noch die Gabriela Sabatini, das sind so die Großen, Großen, Großen gewesen, die ähm, aus dem argentinischen Sport gekommen sind. Also vor allem im Tennis halt. Ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass ich einigermaßen einen Abriss geben konnte über das ähm, argentinische Geschichts, über die argentinische Geschichte und dem ja natürlich die Geschichte und die, die Entstehungsweise. Also, es ist jetzt 10 Uhr und wir sind ganz gut dabei. Also, es hat also, es wurde einiges erreicht. Wir konnten einiges erledigen. Der Milchverkauf läuft gut. Wir sind jetzt schon bei 1,04 Millionen Euro auf dem persönlichen Konto. Das heißt, von, dem, von der Differenz wird dann prozent quasi auf mein persönliches konto geschrieben das ist mal das konto hier aus der applikation welches uns gegeben worden ist also wir haben ja 500.000 euro gehabt um quasi zu wirtschaften und das ist jetzt mittlerweile angewachsen jetzt auf 1,04 millionen eine schöne summe Und wenn ich mir überlege, dass davon 5% als Eigengeld, also als Verdienst dann gilt, das heißt also, ich könnte mir dann eventuell diese Farm in Wyoming mit meinem verdienten Geld hier dann kaufen, ohne dass ich in einen Kreditstand gehen muss. Was natürlich eine hervorragende Ausgangslage sein wird in Wyoming. Ich danke, es ist der Punkt gekommen, wo wir uns mal angucken können, was alles jetzt bereits passiert ist. Also wir können sehen, dass bei Stall 1... Ähm, eigentlich die Gülle so gut wie weg ist klar, es ist immer noch 110.000 Liter da, aber das ist auf die Gesamtsumme eigentlich nichts dasselbe die Milch wird jetzt noch weggefahren am Stall 1 dann Stall 2, haben wir dieselbe Situation Gülle ist fast leer, also eigentlich leer, äh, Milch gibt es noch 40.000 Liter bei Stall 3, da sieht es bei Gülle und Milch noch ein bisschen so aus, das müssen wir hier noch nach nach Arbeit geben muss. Stahl 4 ist die Milch leer, Gülle ist noch ziemlich voll. Das können auch verkauft werden dann. Im Moment ist das in Ordnung. Dann äh, gibt es bei Stall 5, da ist auch alles im Griff. Milch ist leer und Gülle ist nicht schlecht hier. Und Stall 6, das ist mein Stall hier. Da ist Milch auch leer und Gülle ist ja 380.000 Liter noch drin. Das heißt, es muss hier auch verkauft oder weggefahren werden. Ähm, bei den Produktionen können wir starten, wir mal ganz oben. Da haben wir bei ähm, Butter- und Käseproduktion ist alles im grünen Bereich. Hier wird fleißig ähm, Mischration angemischt. Das heißt, hier müsste auf jeden Fall noch was gehen, die Silageproduktion hier läuft. Gras ist ziemlich leer hier, das heißt, muss auf jeden Fall nachgefüllt werden. Wir sind ja gerade dabei. Das geht im Prinzip überall dasselbe. Bei der Gülle und Mist, bei der BGA, sieht das alles gut aus. Beim Fermenter, der ist voll, was Gereste angeht. Das heißt, hier wird gewartet. Nichtsdestotrotz sind da 42 Liter Methan drin. Beim Nachgärer wird ja Gehreste quasi verarbeitet. Da ist auch ähm, da hier voll. Das heißt, wir müssten eventuell ein bisschen Gehreste mal verkaufen. Dann bei der Gülle haben wir hier auch wieder voll die elektrische Ladung. Da müsste auch ähm, entsprechend verkauft werden, was ja aber eigentlich hier durch passiert, elektrische Ladung, das wird hier verkauft. Methan haben wir hier 2211 Liter, jetzt 12 Liter, das heißt Methan wird auch gut produziert. Dann ähm, bei Heu, geht, dann geht es weiter zu den anderen Fermentern, die sind auch alle eigentlich gut bestückt, außer da ein paar, da ist alles voll, was Heu und Silage angeht. Das heißt, wir haben momentan eine Überproduktion an Silage, was nicht weiter schlimm ist. Wir brauchen auf jeden Fall ziemliches ähm, etwas an Silage hier. Ähm, das heißt, die Muschration muss hier auf jeden Fall ähm, fleißig erstellt werden. Da muss einiges noch gehen. Alles ist im grünen Bereich. Das heißt, wir haben einiges erreicht hier des heutigen Vormittags. Das heißt, wir können dann gegen 14, 15 Uhr zu unserem Fortbildungskurs gehen, ohne irgendwelche Probleme. Das heißt, ähm, ja, wir sind eigentlich up to date. Ich würde dann jetzt auch das Kapitel hier beenden, ich würde noch ein bisschen weiterziehen und würde dann vorspulen zum nächsten Tag. Am nächsten Tag wird dann... Erstens mal, die Kuhställe werden befüllt, weil die Reproduktion bei 90% Prozent ist. Das heißt, am nächsten Tag wird also der Bestand auf 3000 erhöht. Dann ähm, muss auf jeden Fall am nächsten Tag das Gerstenfeld geerntet werden. Das sind 60 Hektaren. Es ging nur darum, dass wir denn das Stroh abgewinnen. Alles andere brauchen wir nicht. Das heißt, es wird direkt verkauft, egal welcher Preis das ist sondern wir brauchen nur das Stroh. Und zwar brauchen wir Stroh bei allen Kuhstellen. die müssen alle komplett befüllt werden, plus alle anderen Produktionsstätte, also Fermente, die brauchen auch Stroh zum Teil. Das muss alles befüllt werden. Alles, was darüber hinausgeht an Stroh, wird geballt, also in Geballen gepresst und gelagert, damit wir auch für den Rest des Jahres genügend Stroh da haben. Hier sind wir sehr, sehr, sehr gut bei 60 Prozent. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch etwas Stroh. Wir werden jetzt noch ein bisschen weiterlaufen lassen, ganz, ganz wenig. Wir müssten auf jeden Fall hier kommen auf ca. 1,2 Millionen Euro, die wir an verkauften Gütern haben, vor allem verkaufte Milch. Da muss noch einiges gehen. Möchten hier definitiv so bei 1,2 Millionen landen, landen heute. Wir sehen also, Milch wird nach wie vor fleißig weggefahren. Ins Milchsilo und von da sind die zwei LKWs dabei, die Milch wegzubringen zum verkaufspunkt jede lkw ladung im moment gibt 15.000 euro ist eine schöne summe wir können ja noch mal kurz in den finanzbereich gucken wir haben jetzt im november verkauft an mich 629.000 euro dann weitere verkaufte Produkte, was Mist und Gülle sein könnte, sind 15.000. Dann haben wir an die Ernteeinnahme auch, das sind 22.000, das könnte auch irgendwie sowas sein. Dann BGA haben wir jetzt bisher einen Umsatz gemacht von 178.000 Euro in diesem Monat. Das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schöne Zahlen, gute Zahlen ähm, bei 1,2 Millionen sind es, glaube ich ca. 27.000 Euro für mein Konto, also wenn man die 5% da nimmt, das heißt also wir haben dann einen Gewinn erwirtschaftet von 750.000. Ja, cool. Das heißt, ich kann mir meine Ranch dann leisten, aber ihr seht, es ist viel, viel Arbeit, man muss wirklich da bleiben, braucht viel Konzentration und ja, dann gucken wir mal, wie das weitergeht dann in Zukunft. Morgen ist der große Tag. Morgen ist der große Tag, weil morgen definitiv ähm, weil morgen das große Feld abgeerntet wird. Das heißt, da ist viel Arbeit vor uns liegend. Wir werden auch ein externes Unternehmen dafür einstellen, dass die Ernte für uns macht, weil wir einfach A, die personellen Auslastung wie auch die ähm, das Equipment nicht haben, das Feld 22 zu ernten. Ähm, genau, das sind 60 Hektar, also das ist Grundstück 28, Feld Nummer 22, das sind ähm, 60 Hektaren. Also ich würde jetzt hier sagen, würde ich das Kapitel hier beenden. Es war ein bisschen etwas anderes, mal hier sehr viel Timelapse Lapse. Sehr viel musik ich hoffe die musik gefällt ich habe versucht es so ein bisschen im argentinischen stil zu halten Ein bisschen tango ein bisschen latino ähm, hoffe das hat auch ein bisschen schwung in euren tag gebracht ähm, ja dann würde ich sagen schließe ich das kapitel ab es geht hier noch ein bisschen weiter es um, bis gegen 12 uhr aber das glaube ich das haben wir haben genug gesehen was hier ähm, los ist dann würde ich sagen, sehen wir uns am Donnerstag beim Livestream und zwar wird dann hier eben der große Tag simuliert, bei dem die Ernte des großen Feldes stattfinden wird mit einem externen Unternehmen, das äh, die Ernte für uns dann vornimmt und äh, der Rest, äh, die Oper der Operation wird hier nach wie vor hier dann stattfinden. Das heißt, hier wird es weitergehen wie normal und das externe Unternehmen wird sich dann um die Gerstenernte kümmern. Dann möchte ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, genießt es. Der Frühling ist da, das Wetter wird immer besser und ich wünsche euch allen alles Beste. Dann würde ich sagen, bis dann, danke, tschüss und hasta luego.